Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Nach einer Ultraschalluntersuchung meint der Doktor zur werdenden Mutter, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht, Ihr Kind wird niemals Probleme haben, einen Parkplatz zu finden. Der Montagswitz.